So Leute, heute haben wir was ganz Besonderes und zwar, wir spielen heute cross aber nicht allein, denn ich habe diverse Gäste dabei. Stellt euch einfach mal vor. Ja, gut, dann das fangen wir an. <lacht> oh. Dann fangen wir einfach mal an mit CKF Phoenix. Hallo. Dann haben wir noch den Julio oh, und den Card-Journalist. Oh. <lacht> genau, fängt ja gut an. Ja, wir machen heute ein Vierer-Duell, äh, jeder gegen jeden. Und das Besondere ist, wir spielen alle das Starter-Deck, was man am Anfang bekommt. Ihr seht bei mir jetzt gerade hier offen das Deck. Das sind die Karten, die man zu Beginn hat. Jedoch hat jeder ein anderes Signaturmonster. Ich in diesem Fall habe mir jetzt den Elemental Neos gewählt. Wir können ja mal hier eben sagen, was die anderen gewählt haben. Michi, was hast du gewählt? Natürlich den Red Dragon Archfiend, meine Lieblingskarte. <lacht> War klar. Und Julian? Ich habe mich auch für meine Lieblingskarte entschieden und zwar den blauäugigen weißen Drachen. Hm, Seeker, hast du dich auch für deine Lieblingskarte entschieden? Ja, natürlich, und zwar Sternstaubdrache. Hm, okay, ich habe meine leider nicht gewählt, weil sie noch nicht im Spiel drin ist. Aber das ist halt das Deck. Ähm, jeder konnte die Fähigkeiten für sich selber festlegen. Also, ihr seht hier ja, ich habe hier die Fähigkeiten festgelegt. Ähm, die anderen haben die vielleicht anders gesetzt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ähm, ja, es lädt. Genau. Oh. oh, alle schon bereit hier. Ich bin einfach hinten dran. Los geht's. Dann wünsche ich mal, gut Glück allen, ne? Gut Glück für Glück. allem. <lacht> Glück auf. <lacht> ja, viel Erfolg auf jeden Fall, ja. Naja, mal sehen, ob wir das brauchen. So. Ich bin jetzt gespannt, wer neben mir ist. So. interessant. Und. Und. Und... Oh, Julian und Jan! Das wird doch was! Oh, okay. Okay, los jetzt. Oh, das ist interessant. Oh. Das ist so gar nicht interessant bei mir. Oh, ich habe so viele Optionen. Ich ich, ich, ich bin... Ah, ich habe mich verklickt, das gibt's doch schon gar nicht. <lacht> ah, fängt da gut an. <lacht> Mano. Es wird gestöhnt. <lacht> Ich weiß nicht, wie aggressiv ich jetzt hier das machen soll. Machen wir mal so. Ja, bereit. Ach komm, all in. Gleich all in. So muss das hier. Ey. Okay. Ich habe jetzt Angst hier. Wenn es beide nehmen, ja, voll, voll viel spielen. <lacht> ja, Michi, ich glaube, wir warten auf dich noch. Achso, ich muss ja bereit drücken. <lacht> oh, drei Monster direkt. Okay, das ist ja... Ja, da, da wollen sie alle in die Mitte. Da wollen sie alle in die Mitte. Was ist das denn? Aha. Oh, wie sie alle in die Mitte wollen. Natürlich. Tja, Leute, aber ich habe den Skill richtig gewählt. Oh nein. Was macht das? Ich bin schneller als ihr ja den hat, wollte ich eigentlich auch setzen aber ich habe mich verklickt <lacht> hä wie ach so das ist falsche Monster ja. beschworen ja das war nicht absichtlich <lacht> oha hier einfach gleich schon, war schon Schaden? ja einfach schon Schaden Undamage, Damage ach, ach, ach, Bogenschütze <lacht> Schaden, ich werde aufpassen vielleicht habe ich davon auch noch einen so also, wer hat noch nicht auf bereit gedrückt <lacht> so okay. Okay. ich nicht <lacht> vielleicht überlegt er noch was er hier strategisch machen kann ja, die Karte gehört mir! Und. Oh. Stärkungen. Nur no, das war ja dann noch fair, das, das ist okay. Ja, genau. Keine Spielkraft. Wiedergeburt. Hä? Oder ihr, ihr wisst doch gar nicht, was ich bekommen hab. Oh, echt nicht? Das, Hä? Das war's. Hä? Ihr habt, ah, ihr habt's gesehen! Ach so! Ja. Oh. oh nee! <lacht> <lacht> ja, gut, ja, ähm. Ja. <lacht> ja, gut, dann. Guck mal, ich, ich führe. Ja, weil ich ja schon. Oh, oh Leute! Ich glaube, it is time! Jetzt muss ich aufpassen. Vor wen habe ich Angst? <lacht> ah, oh, ne, fast wieder verklickt. Das lassen wir mal. Mm. Ich habe ehrlich gesagt. Keine Ahnung. <lacht> Obwohl. Ja. Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich bin bereit. So. Jetzt bin ich gespannt. Hätte schon wieder nicht gedrückt. Nicht so nee, mehr. nee. Ich äh, denk noch. <lacht> ich <lacht> denk, noch. denk noch. So. Hey, Julian? Hey, was soll das, das da? da äh, siehst du siehst doch gar nichts, oder? Natürlich, Takov. Wen hast du gedacht für Kragenrabge im Angriffsmodus? <lacht> Angriffsmodus. <lacht> Oha! Oh nein! Na Leute, da ist er! Mein metall Neos! Das ist zu so früh gewesen, Maurice. Nee, du hast die Spezialfähigkeit meines Helden vergessen. Er ja. kommt zurück auf die Hand, wenn er zerstört wird! ist echt gut. Na gut, das ist wirklich nicht schlecht, ne? Ich kann da ruhig ein bisschen mit äh, Offensiver umgehen. Ich habe auch meine Fähigkeit aktiviert. Ja. Jetzt bist du wirklich Erster. Ja. <lacht> Julian, nicht mehr lange. Abwarten. <lacht> Abwarten. Wow. Ach krass. Mich entscheidet sich mit einem Defensivmonster offensiv reinzugehen. Das ist interessant. Ja. Okay, <lacht> das, interessant, das, das muss sein. eine Falle sein. Hä, <lacht> <lacht> hey, vor allem, die werden jetzt beide zerstört, ne? <lacht> <lacht> okay, oh, will <lacht> ja. Oh. Und Julian, ich wusste, dass du mich angreifen wirst. Oh, wow. Auch oh, Mann. Oh. Tja, und damit bist du nicht mehr erster. Warte, die ist im Starterdeck drin. Prima Nein, Start die haben wir in der Mitte doch bekommen. Ach, die war... Ah, da haben wir nicht die Karte gesehen. Ja, da haben wir es wirklich nicht gesehen. Ach, ihr habt doch nicht gesehen. Was, was ja. erzählt ihr mir denn? Verrückt. War oh, die Doppelkillen. Ja, aber es, es sah so aus, als hättest du Verstärkungen bekommen. Sag ich so aus, ja. Hä? Aber die ist halt viel zu schwach. Nein, nein, Verstärkung ja. wurde sich aktiviert, weil ich gegen Michis Monster gekämpft habe. Ich glaube, wir haben es ja. einfach alle nicht verstanden. Ja. Nee. <lacht> <lacht> Oha, das ist oh, sogar Alter. gut, Julian. Ja. er ist ja richtig Druck. Gut. Alter, Chan kriegt jetzt richtig Druck <lacht> ab. <lacht> also, um, gehen wir jetzt alle auf Chan habe ich gehört. <lacht> ich ja, der sagt der, der, der gerade zwei Monster verloren hat <lacht> gegen ihn. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Michi, so lange warst du noch nie in einem Vierer-Duell dabei, oder? <lacht> Was soll das? Denn jetzt? Ich fühle mich gemobbt. Warum ist das so? Warum ist das accurate? Oh okay, ich glaube, ich... zur glaub, Zeit. Oh nein! Oh nein! Oh es wird Zeit. Oh nein, da wird ein Stardust kommen. Wow. Mhm. Das war sogar richtig smart. Weil Resonator ja wahrscheinlich eben Kampf verloren hätte da. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Das ist gut. So. Du hast einen Bogenschützen gehabt, ne? Komm mal, was ist? Scharber. Auch ein. Oh, durch. die Stardust-Animation sieht so schick aus. Ja, ist wirklich ja. so. Oder? Ich finde auch oh, sehr Natürlich gut. ist das die coolste Karte. <lacht> Hallo, da, da müssen wir nochmal drüber reden, mein Lieber. Ja, ich auch sagen. <lacht> Julian, was ist das denn schon wieder, wenn ich fragen darf? Ich krieg halt ein bisschen ADK. <lacht> <lacht> Vielleicht erkennst du jetzt auch langsam die Strategie meines Decks. Oh äh. nein. Bogenschütze. Bumm. <lacht> ja, ich bin der Erster. <lacht> <lacht> Gehst du eigentlich die ganze Zeit hier auf mich mit deinen zwei Monstern? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Äh, was? <lacht> ja, ich dachte mir so, so, ich meine, ich muss ja irgendwie Lespunkte kriegen, so. Ich glaube, dagegen muss ich mich wehren. Oh. Wow. Oh, das, ja? das war ein großer Fehler, mein Lieber. Das war ein großer Fehler. So. Warum? Wow. Ich könnte dir erzählen, warum, aber soll ich es dir erzählen? Erzähl's mir. Naja, gleich greifen dich zwei Monster an und du kannst jetzt kein weiteres Monster in der Line beschwören. Oh. Das heißt, gleich wirst du auf jeden Fall direkten einen Schaden kriegen. Außer also, du hast nochmal eine Zauberfalle. Äh. Das habe ich alles okay. mit eingeplant. <lacht> <lacht> Sagte er mit null ich. Handkarten in der Hand. <lacht> so Julian, jetzt müssen wir uns um dich auch mal kümmern hier, glaube ich. Nein. Oh nee, das, das, ist, das ist nicht gut. gut. <lacht> mm. Der ist aber auch ja. stark. Aber Julian kriegt da auch von Chan Offensive. Michi wird auch bedroht. Oh. Wir müssen alle uns hier irgendwie verteidigen. Ja, das Ding ist, ich kann meinen Ace-Monster halt gar nicht beschwören. Weil ich brauche immer zwei Stufe 4er. So. Das ist echt schwierig, wenn du ganz viele Stufe 3-Monster hast. Hast du ihn zu einem Synchro-Monster gemacht? <lacht> du hättest ihn auch zu einem normalen Monster lassen können. Stack ja, Moment vielleicht nicht gemacht habe Ja. <lacht> <Das lacht> <lacht> Werde ich noch mal ändern, glaube ich. Stimmt, da das ist kein Synchronmonster, ne? Ah, das nee. hast das Return. Der kann Return haben. Das ist echt strong. Hä, das ist ja wie Neos einfach. Nein, ich habe Neos nicht. vergessen, Angriffsmodus zu drehen. <lacht> Nein! <lacht> Nein. <lacht> oh. <lacht> so. Nein! Ja, Ihr habt mich so abgelenkt alle! Weißt du, ich sag oh. doch, das war alles eingeplant! Nein! <lacht> Warum? <lacht> oh no! Und Julian lässt sogar einen direkten Angriff zu. Ich konnte nicht mehr auswählen, ich war zu langsam. Ach. Oh nein, mein Sternstaubdrache. Oh nee, das ist. Oh nein, das wäre die Führung gewesen. Oh nee, das ist jetzt ja anders ärgerlich. Ja, Julian. Ach, die 400, die jucken mich doch nicht. Naja, meins ist damit auch offiziell stärker. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel mhm. dich das juckt oder nicht. Und ich find's auch gut, wie Julian und ich uns beide so blockieren mit der Katze. So. Ja. <lacht> ja! Das ist echt. Das ist auf jeden Fall sehr smart, ja. <lacht> ja gut, ist, um. auch, ist auch okay, sich ein bisschen konzentrieren zu können auf eine Line, die jetzt nicht so... Hm. Hmm. Also irgendwie sind meine Züge mal relativ schnell vorbei. <lacht> <lacht> warum hast du eben da kein so Monster Kamen beschworen? Ja. Ja, warum? Du hättest da eben schon reinbeschwören können. <lacht> Vielleicht habe ich ja keins. Achso. <lacht> naja, du hast ein Blue auf der Hand, glaube ich. Ja. Julian muss sparsamer sein, weil er dann nicht mehr zurück auf die Hand kommt. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist richtig, ja. Ist bei dir, der Effekt ist aber annulliert jetzt, ne? Also jetzt bei deinen Stardust. Oder? Und das ist ja sein Effekt. Ja, ja, ja, nicht nee, klar, aber. Wollte ich nur noch mal nachfragen, ob der dann gleich theoretisch nochmal wiederkommt? Hm, nein. Okay, sehr gut. Angriffblock auf. Angriff. Warum? Was? Hä? Welchen <lacht> Nutzen ist, das ist hat das? Es? es ist halt. Den Nutzen verstehe ich ja noch sogar. Aber warum denn jetzt Neos? Genau, wir überlegen. Naja, mein Monster stört mich nicht mal mal. Dein Neos wird nochmal gedreht. No! <lacht> Was ist denn los mit euch? <lacht> Monster sogar ah, das ist, sogar, das ist sogar schlau gewesen. Ja. Ich finde die Fähigkeit sehr mächtig. Ich ziehe keine Zauberkarten. Ich hätte gern Monster. <lacht> du hast eine Katze auf dem Feld. Ja. Oh, da kommt da kommt wieder Druck auf mich hieß. Ja. Uh. <lacht> ah, aber auf Jan kommt jetzt richtig Druck von zwei Seiten. Ja, dieser Neos ist schon sehr beängstigend. Ja, und 800 Schaden ja, von Julian, ne? Der geht ja durch, wenn du Pech hast. Ja, du hast ihn in den Angriff gedreht, Jan. Oh, ja, das ist. <lacht> oh, das ist jetzt hm. schwierig. Ja, also hätte ich ihn äh, nicht in Angriff gedreht, dann. Obwohl. Äh, hm. Das hätte doch eigentlich. Keine Ahnung. Nö, das hat ja Sinn gemacht, um den Resonator zu schwächen. Weil deine, deine, deine Fähigkeiten bekommen hat. Ne, ich trau mich nicht mehr zu machen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Julia, ich Julian, so richtig defensiver Charakter jetzt hier. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> Was soll ich machen? Oh, oh Mann. Null Defense! Oh no! Ja. Oha, Julian geht aber rein! <lacht> das <selbe> Monster. <lacht> Ach war, war, oh man, warum geht eigentlich alle auf mich, wenn ich das mal so fragen darf? Naja, es bietet sich an gerade. Um. <lacht> so. Battleface. So, jetzt passiert das, Can, was schon vor drei Zügen hätte passieren müssen. Nicht nee, aus direkter Angriff. <lacht> <lacht> oh man, das ist so ärgerlich, dass sie einfach den Defense-Modus nicht gewechselt haben. Passiert. Ich finde es sehr interessant, das. dass sowohl mich als auch Julian dass auch ihre, ihre Signaturkarten in der Hand haben und sagen so: Ja, wird schwierig, die <lacht> auszuspielen. <lacht> naja, nee, ich finde, der Moment ist aber nicht der richtige. Ja, gut, das verstehe ich natürlich. Ja, das stimmt. Das war's dann halt, ne? Stimmt! Ja, Julian, war ich der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Ja. Gut, ne? Also oh, ich finde es wirklich maximal äh, ärgerlich, dass ich hier so Fokus <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nice. Hä? Hey, hey, ich hab sowohl Julian als auch dich. Naja. Oh. <lacht> einfach Michi Zweiter gewonnen. Ich habe nichts gemacht. Einfach nichts. Ah, oh, herrlich. Ja, Michi, Glückwunsch dazu auf jeden Fall, ne? Ja. Da bin ich auch stolz drauf. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt hier ein Duell. Interessant auf jeden Fall. Michi, Glückwunsch zu deiner Leistung auf jeden Fall. Ich kann das halt, ne? Ich ja. bin gut darin. Würde ich auch behaupten. <lacht> ähm, falls ihr noch mehr Duelle sehen wollt, auch ein 4 -3, schaut einfach mal bei den anderen vorbei, denn sowohl bei Seeker Phoenix als bei Julio, als auch bei Card Journalist, findet ebenfalls ein Duell. Schaut also vorbei. In der Endcard hier sind jetzt auch nochmal die ganzen verlinkt. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt, hier ein Duell zu nehmen. Mhm. Ja. Und dann wünsche ich euch da draußen vor allen Dingen noch viel Spaß beim Duellieren.